Wir haben eine Buchseite gemacht. Äh, wir haben da aufgeschrieben, für was wir dankbar sind und, und warum wir dankbar sind und für was. Und so. also wir haben eine eigene Wasserquelle oder für das gute Essen, für den Frieden, oder für Familie und Freunde. Ich, wenn ich dankbar bin, dann denke ich immer oft, also, dann rede ich meine, mit, mit meinen verstorbenen Opa oder so. Also wenn ich irgendwie, äh, eine Schularbeit oder so habe, und, und, und dann frage ich mich Gedanken, ob sie mir helfen können oder so. Für was ich gut komme, oder für die Gesundheit, oder dass in Österreich lebt oder für viele freundliche Menschen. Also, ich gehe gerne reiten, oder, zu der Jugend, oder zum Jugendradkreuz, oder schwimmen, ja, gerne und Skifahren. Ich spiele gerne mit meinen Freunden, also, ich hier gerne. Also wenn sie mich brauchen, oder so, aber wenn sie irgendwas nicht wissen bei der Hausaufgabe, dann hilft ich a auch. Ein. Mir geht es eigentlich gut und ihnen eigentlich dann auch, weil sie es dann auch geschafft haben. Also ich sage ihnen jetzt halt, nicht, ähm, ich sage gar nicht, was sie da hinschreiben sollten, aber ich, ich zeige ihnen, wie sie es machen sollten und, und dann geht es mir halt auch gut, wenn ich dann irgendwas geschafft habe und ihnen ja, das so erklärt habe, dass sie es dann hinkriegen. gerne in der Buch arbeiten, weil, es mir da drin, weil ich einfach da hinschreiben kann oder sowas, was mir passt und wie es mir gefällt und so. Und, und dass ich mit allen mit, mit Menschen wohlfühle und was ich gelernt habe und für die Zeit mit meinen Freundinnen und Freundinnen und für, dass ich genug zum essen habe, für meine Familie, für meine Stärken, für meine Talente und so. Also, weil in dem Buch, wenn ich es nicht mache, dann denke ich ja gar nicht auf, was ich eigentlich so kann. Aber wenn ich es dann mache, dann denke ich mir, das ist gut und das ist cool gut. Und dann kann, meine Eltern, kann ich den Lehrern nachklären, sodass man das gut und so. Und meine Eltern auch. Und dann helfen wir die halt auch, dass ich das kann. So. Also, ich habe schon wieder ein gutes Gefühl und ja, und das ist einfach schon schön, wenn man da was eigentlich schreibt. Und nachher geht es mir auch wieder viel besser, wenn ich da wieder was einkriegen kann, was mir da Also mich macht schon manchmal froh, dass wir, also bei mir haben wir zwei Katzen, zwei Kleine haben und ein Hund. Und dann spiele ich mit dir, weil auf die Nacht, und einer gerade auch viel gerne unter die Decke und so, weil es dann einfach so eine Höhle ist. Und da, und da in der Früh komme ich auch mit meiner Mama ins Zimmer, und dann, dann gehe wir mal unter die Decke. Ja, und wenn ich mit meinen Freunden spiele und so, und mir hört da irgendwas nicht da, weil ich halt die spielen und mich das halt nicht gefreut, dann kann ich einer sagen, weil meine Cousine traut sie sagt nicht, dass sie sagt, irgendwie ein saugen oder so, weil ich traue mir schon, aber so, dass ich sauge, das gefreut mir nicht oder so.